Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es einen Test zum Adidas Nemesis 19.1, der Fußballschuh von Lionel Messi, heute im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Der Adidas Nemesis 19.1 hat einen sehr sehr guten Lockdown, das geht schon mal vorweg zu sagen. Wir haben hier das 360 Grad Agility Bandage, das ist dieses Tape Material, das jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell in V-Form angelegt ist. Das heißt, man kommt sehr, sehr gut in den Schuh rein, weil das Ummaterial sehr, sehr flexibel ist. Wenn man im Schuh sitzt, wird man auf jeden Fall gut unterstützt durch das Ummaterial und hat logischerweise noch eine Schnürung. Deshalb sitzt man sehr, sehr gut im Schuh. Ich muss sagen, beim Nemesis 19 Plus, sprich ohne Schnürung, bin ich etwas gerutscht, aber mit der Schnürung hat man wirklich einen hervorragenden Lockdown. Auch sehr, sehr soft. Das heißt, das Ummaterial passt sich gut einem Fuß an. Das heißt, hier kommt es eigentlich selten zu Druckstellen, weil das O-Material sehr, sehr weich ist. Im Bereich... Passform gibt es eigentlich nichts zu meckern. Man muss auf jeden Fall darauf achten, ob man die richtige Fußform hat. Für mich ist auf jeden Fall schmal und mittlere Füße können den Schuh gut tragen. Manchmal kann man sogar sagen mit leicht breiten Füßen, weil das Ohrmaterial einfach gut, soft und dehnbar ist. Aber man sollte den Schuh bei sehr breiten Füßen vorher mal anprobieren. Das ist zumindest meine Meinung nach, weil man aufpassen muss, ob man vorderfuß einen breiten Fuß hat oder auch im hinteren Bereich. Weil hinten ist der Schuh schon noch relativ schmal geschnitten. Vorne geht es tatsächlich auch für leicht breite Füße. Aber wie gesagt, durch das 360 grad bandage habt ihr hier einen großen Spielraum. Und man kann auch sagen, dass es nicht schnell ausleert, sprich die Passform bleibt bestehen. Im Bereich Ballverarbeitung und Touch schließt der Nemesis logischerweise auch sehr gut ab, kann man eigentlich sagen. Ist auch nicht ohne Grund der Schuh von Lionel Messi, wenn es hier auch zu beachten gilt, dass Messi logischerweise eine eigene Version spielt. Ich muss sagen, im Vorgemodell war ich im Obermaterial etwas skeptisch, weil es für mich nicht dünn genug war. Aber ich muss sagen, beim 19.1 ist es jetzt auf jeden Fall sehr, sehr soft. Das heißt, man hat einen guten direkten Touch und in der Testphase hat es auf jeden Fall ein gutes Ergebnis gegeben. Man kann sagen, durch das Tape-Material hat man, wie gesagt, einen guten Lockdown. Das heißt, vor allem beim tempo sehr gut geeignet. Wir haben hier auch keine Mittelsohle mehr. Das heißt, der Schuh kann nochmal besser quasi Fuß vom Nachahmen, vor allem aus den Kurven beschleunigen. Deshalb eigentlich kann man hier sagen, gibt es ein gutes Ergebnis und absolut nichts zu meckern. Das war es auch schon wieder zum Adidas Nemesis 19.1. Ihr findet dieses Prachtexemplar logischerweise auch bei uns im Online-Shop. Link wie immer in der Beschreibung, schaut gerne mal vorbei, da findet ihr diesen Fußballschuh auf jeden Fall sehr, sehr krass, deswegen eure Meinung jetzt mal in den Kommentaren da lassen, das war's für heute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!